Und das heißt, du gehst ja nicht ein Produkt auswählen, sozusagen, wo du unbedingt in deinem Umfeld findest, sondern wirklich, was könnte interessante Firmen sein, ja. in die Der Produkt ist ein Hinweis darauf für die Firma, also in Apple ist ein Hinweis darauf. Wenn du merkst, Apple hat irgendwie eine falsche Strategie und du siehst auch Apple ist teuer, dann kaufst du sie nicht. Mhm. Mhm. Aber wenn du jetzt das Gefühl hast, Microsoft hat ein paar gute neue Sachen gemacht, Produkt und eigentlich sind sie billig. Mhm. muss aber beides stimmen. Mhm. Oder das muss, muss oder es ist nicht, du darfst nicht die Frage, soll ich die Aktie kaufen, beantworten mit ich das Produkt kaufen? Das ist ganz wichtig. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und das macht es ein bisschen schwieriger. Und darum ist die Lernphase so wichtig. Weißt, darum, ist jetzt, darum solltest du heute mit 33 schon anfangen, mit Aktien sparen und anlegen, weil dann lernst du über 10, 15 Jahre lernst du, das zu trennen. Mhm. Was eine Firma wert ist und was sie für ein Produkt gemacht haben. Und dann lernst du dann anfangen, die zu überlegen, ob du in die Firma investieren. Mhm. Und du kannst das trennen von ob ich das Produkt kaufen will. Das ist auch gleichzeitig, dass mein know how eigentlich wird mit, mit dem machen wird, in dem Sinne, bis duherkommen, dass ich eben das Know-how wirklich kann, für sauber mit Aktien zu sparen. Du wirst Know-how, du wirst dich sicherer fühlen mit der Zeit. Mhm. Ähm, du wirst mit einer Viertelstunde einer halbstunde Aktienanalyse nie können eine unglaubliche Aktienrendite. Jenseits des Marktes erwirtschaften. Aber das Entscheidende ist nicht, ob du viel Geld verdienst mit Aktien. Verdienst. Das Entscheidende ist, dass du die Marktrendite ohne Kosten von Berater. Das ist eigentlich das Entscheidende.